Und hallo mal wieder, ihr habt gerade das Video gesehen, ähm, auf dem ich die Kamera erklärt habe. Das Video hat ca. 25 Minuten gedauert, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache noch mal ein etwas kürzeres Video darüber. Ähm, ich versuche es tatsächlich schnell kurz zu halten, deswegen gibt es auch keine lange Erklärung. Also, wir haben ähm, diese Kamera, die Blackmagic Studio, nein, Blackmagic Micro Cinema Kamera, ähm, die Kamera hat an der Seite die Bedienelemente. Ich schraube sie auch gerade vom äh, Stativ, wenn ihr das Bild seht, äh, nochmal. Und ähm, genau, ähm, die Kamera ist eine Full-HD-Kamera in unserem Fall, wird bei den Events in der Regel mit 12 Volt betrieben, also mit dem Netzteil, was dabei ist, und nicht über den Akku. Ähm, ich stecke da auch gerade mal das so um, dass die dass der Deckel drauf ist, damit ihr das gleich sehen könnt. Und ähm, genau, damit ihr einfach nochmal so eine, so eine Kurzeinweisung habt. Äh, auch das Stativ, was, was ich hier verwende, was ihr auf den anderen Videos schon gesehen habt, das ist meines, ähm, welches da der Verein tatsächlich dann anschaffen wird. Das wird sich noch zeigen. Ich bin mit dem sehr zufrieden. Ähm, ja, Aber es geht jetzt in diesem Kurzvideo eigentlich nur darum, was muss getan werden und worauf achtet man. Sprich, ah, hier Werbung im Hintergrund ähm, für eine Getränkemarke, die wir alle sehr schätzen. Ähm, das hier wäre die Kamera ohne den Stativfuß, also der, der Adapterplatte für, den, für das Stativ und ohne ähm, das Objektiv vorne dran. Ähm, das Aufnahmegerät ist wie gesagt auch nicht mit dabei, also dieses, ähm, diese Funkstrecke. Ähm, und, aber der deckel ist normalerweise vorne dran und man hat eben das objektiv jetzt nur hinten der deckel auch und ähm, die bringt man eben zusammen indem man zum einen hier den deckel abnimmt nach möglichkeit dann vielleicht nach unten hält damit da kein staub reinkommt. das gleiche machen wir noch mal mit dem mit dem objektiv am objektiv und an der kamera gibt es hoffentlich einen roten punkt der ist einmal hier und einmal da wie man sieht da das heißt, man bringt die beiden roten Punkte zusammen, dann rasten die ein und kann das dann arretieren. Gelöst wird es wieder mit dem Knopf. Und was ich gerade erzählt hatte, war dann eben das Scharfstellen. Das heißt, ich gehe wieder rüber auf die Kamera. Und wie ihr jetzt seht, ich habe hier ein Bild. Und man kann jetzt nicht genau sagen, ob es scharf ist oder nicht. Also ja, im Extremfall schon, aber den Endpunkt sieht man dann nicht. Ähm, was man dann machen kann mit dem Menüknopf an der Seite. Ähm, in das Menü, also wenn man im Menü bereits drin ist, ähm, wird quasi der ähm, Schärfepunkt ange also dargestellt. Wenn man verstellt, wird irgendwas grün irgendwann. Ich sollte zumindest Außer anscheinend wenn es zu dunkel ist. Probieren wir es hier nochmal, genau da sieht man es. Also im das ist zu dunkel, wäre dann schon, wenn man es gar nicht sehen kann. Und hier sieht man eben, Stativ ist jetzt, ähm, wird grün markiert, also es ist scharf. Und dann gab es eben noch das Zebra. Und das bedeutet, dass es zu hell ist. Und wenn es jetzt zu dunkel ist, wie in dem Fall. So, Stativ von mir. Ähm, genau gehen wir in das menü und haben dann die option die ähm, ähm, die blende mit zu justieren die ähm, was eben nicht genau die blende ist aber damit irgendwie mitgetriggert wird und zwar wenn auto exposure auf manuell trigger steht dann kann man eben na, wenn die knöpfe nicht so klein werden fix hätte ich beinahe gesagt so also wenn man hier unten auf ähm, also die zwei Möglichkeiten, wie man die Helligkeit nachjustieren kann, sind, wenn man auf dem, äh, wenn man den ISO-Wert nochmal ein Stückchen nach oben stellt, das heißt hier auf ähm, 1600 ist die eine Variante und die zweite Variante ist, wenn man ähm, den Shutter Angel nochmal ein bisschen vergrößert, da kann man bis insgesamt 360 Grad gehen und wir sehen auf der rechten Seite kommt das Zebra auch schon wieder, weil die Stelle einfach über, also der Bereich über belichtet ist. Wenn ich auf den Play-Button an der Seite drücke, bestätigt er. Wenn ich nochmal Play drücke, ist dann eben die Auswahl. Jetzt kann ich hier runtergehen auf 200, ISO. kann dann eben schauen, wo es ist eben so, ein, so der Wert, wie passt es. Und das ist auch tatsächlich eines der Probleme, was man haben wird, wenn man einen Speaker hat, ähm, der äh, im Hintergrund äh, seine Präsentation laufen hat weil natürlich das Beamerbild wird deutlich heller sein als der Speaker, der im Vordergrund steht. Also an dieser Stelle. Und das, was man da machen sollte, ist quasi nicht versuchen, das Beamerbild mit auf die Kamera zu bringen. Also äh, natürlich hier ist der Speaker und dann lieber auf den noch mal ein bisschen, bisschen näher rangehen oder halt eben den Bildbereich so wählen, dass das nicht das Beamerbild noch mit drin ist. So. Jetzt gehen wir davon aus, ähm, wir haben das scharf genug eingestellt und haben auch die Helligkeit zum Beispiel justiert, dann drücke ich die Menütaste, dann geht er aus dem Menü raus, nochmal die Menütaste, dann ist er quasi in, in der Auswahl für die Obermenüs und nochmal auf Menü und dann werden auch wieder die Menüs, also die, die Zebrastreifen und ähm, der Schärfebereich ausgeblendet. So, und damit ist dann quasi die Kamera justiert. Also, jetzt blende ich euch wieder rüber zu den Kameras. Ähm, wie gesagt, an der Seite seht ihr die, ähm, die Knöpfe, um ins Menü zu kommen. Unten der Einschalter, ähm, den, der ist selbsterklärend, würde ich sagen. Ähm, mit dem Menü kommt man ins Menü rein. Die Vorwärts- und Rückwärts-Tasten sind eben entweder, um die Hauptmenüs auszuwählen oder dann, im, äh, dann die Play-Taste bestätigt. Dann wieder die Richtungstasten, um im, in den jeweiligen Menüs nach oben und unten zu, äh, zu navigieren. Ähm, und wenn man dann den Menüpunkt ausgewählt hat, also den Untermenüpunkt, den man haben will, dann kann man mit den Hoch- und Runter-Tasten wieder, ähm, wieder, ähm, ja, wieder die Einstellung auswählen, die man haben möchte, und mit dem Play-Button dann eben wieder bestätigen. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf. Ähm, auf die Einstellung ähm, noch mal ganz kurz erklärt hier haben wir den ähm, HDMI zu SDI Adapter so umgehört er. Ähm, wir gehen mit dem HDMI Kabel auf der Seite ist das HDMI Kabel in den Adapter rein und das SDI Kabel geht zum zum Videomischer. und hier haben wir dann quasi noch mal die Kamera da ist das HDMI Kabel das obere und unten ist die Kabelpeitsche die wird nur mit dem 12 volt stromanschluss versorgt falls man einen Referenzmonitor hat kommt der an, ähm, an composite video das ist dieses mit dem chinch anschluss und äh, wenn man einen monitor hat mit hdmi zum zum stellen dann das denn die kamera hat keinen ähm, kein monitor mit dem man eben das bild einstellen kann so und jetzt machen wir das ganze spielchen noch mal mit der kamera direkt sprich ähm, Sprich, ich blende jetzt über auf die Kamera und stelle einfach nochmal den Platz scharf, an dem ich gerade für euch Videos mache. Das heißt, ich habe hier den Referenzmonitor, also den Programmmonitor und ähm, auf dem sehe ich eben, ob das Bild gerade scharf ist oder nicht. Die Alternative ist eben, dass man sich einen, einen Helfer holt und ähm, dann mit dem das Ganze justiert. So, ich bringe wieder die Kameraplatte an dem Stativ an und habe quasi ähm, diesmal ein bisschen eher. Hier drüben hatte ich gerade den, ähm, den Referenzpunkt für mich, dass ich an dem Case ähm, rausgehe und danach zur Seite, was ich immer schon wieder gemacht habe, dass ich immer 50, ähm, also die Brennweite von 50 eingestellt habe, also so ist eigentlich mein Bild richtig. Und ähm, jetzt gehe ich eben einmal kurz ins Menü und sehe schon, ah, ist eigentlich von der Schärfe her schon wieder super. Ich kann noch gucken, also jetzt wäre quasi weiter vorne scharf. Und hier ist auch der, der Sitzbereich ein bisschen scharf. Also drehe ich so lange, also ganz langsam. Und das ist auch so eine Sache, also wenn man schnell dreht, dann... Ähm, und auch wenn es nur eben für 2 mm ist, aber die Geschwindigkeit des Drehens macht dann auch die, den Bereich aus. Und wenn ich jetzt quasi ganz langsam drehe wenn ich ganz langsam drehe dann sieht man eben wie, wie es ganz fein ähm, sich verändert dieser Bereich und jetzt sieht man wie im Hintergrund diese Sitzpolster nicht mehr so grün sind so und das ist glaube ich der Bereich den ich den ich scharf gestellt haben will und was man gerade sehr schön gesehen hat als es so unscharf war bei der Einstellung sind hier die ähm, die zwei Knöpfe weil sie beleuchtet sind und die haben die Zebra und hier ähm, blendet quasi, ach genau, da ist auch eine kleine LED drin und hier reflektiert das Licht vom, von meinem äh, Scheinwerfer, von meinem Scheinwerfer und aus dem Grund sieht man da die Zebras, das heißt eigentlich könnte ich da auch nochmal hergehen und ähm, ins Menü wechseln mit der Play-Taste und dann hier unten auf Shutter Angel und ähm, eben den Wert nochmal ein bisschen anpassen, sprich ich kann mal gehen auf Ah, machen wir mal drei. ein ja, bisschen runter wieder. Das ist der eine Knopf nicht mehr. Boah, das wird eigentlich wieder relativ dunkel. Und die Einstellung, die ich jetzt bei den letzten Videos hatte, war glaube ich ähm, 60. Also so. Und ja, dann behalten wir uns einfach bei, weil wenn ich auch da sitze, ich bin, ähm, bin dann quasi ein bisschen ähm, besser belichtet, weil ich ja nicht ganz hinten sitze und auch nicht ganz so dunkel bin. Sprich... Der Bereich ist grün. Ich klicke jetzt einfach auf Menü. Nochmal Menü, nochmal Menü, bin draußen. Das heißt auch, die Zebras sind wieder weg. Ich setze mich jetzt einfach, achso, genau, ich gehe mit dem Monitor wieder rüber, damit ich etwas sehe. Ähm, ich bin eigentlich hell genug, weil, wie gesagt, ich habe hier zwei Scheinwerfer stehen, die machen schönes Licht. Und ähm, der Hintergrund, wie hell der ist, interessiert ja nicht. Genau, das zur Kurzeinstellung. Immer noch, ähm, ja, 11,5 Minuten, aber deutlich kürzer und diesmal beschränkt darauf, wie stelle ich die Kamera ein. Einmal kurz erklärt, hinten dran tatsächlich das Einstellen und so sollte es dann auch sein. Bitte darauf achten, wenn ihr die Kamera wieder abbaut, auch wieder den Deckel drauf machen und wenn ihr die zwei Deckel habt, das ist einmal der hier vom Objektiv und das ist der von der Kamera und nachdem die ja die gleichen Anschlüsse haben, kann man die auch direkt miteinander verbinden und dann am besten im Case unten ähm, in die Schublade reinpacken. Genau. Das bis hier. Viel Spaß bei den anderen Videos.